Willkommen zurück zu Pokémon Shield, aber bevor wir mit der Rüstungsinsel weitermachen, habe ich ein bisschen was geplant, und zwar habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich mein äh, Team ein bisschen ändern möchte für dieses DLC Let's Play, könnte man sagen. Und äh, ihr seht schon, ich habe äh, Pony doch jetzt endlich mal reingetan, Das ist auf Level 37, ist, ich glaube das Level entwickelt sich auf Level 40 oder so. Ähm, by the way, mir fällt auf das Item, ups, nein, das wollte ich nicht, das Item von Gift Bro brauchen wir. Um als... Ich weiß jetzt nämlich, wie man es entwickelt und das Item, die Gal den Galanus-Zweig, den brauchen wir, äh, in den Beutel stecken. So. Für für später. Ähm, ich habe Knapfel. Mich in entschieden als dran Pokémon Knapfel in den Teams Team zu tun, aber nicht nur ganz normales Knapfel. Nein, wir wollen es entwickeln. In Pokémon-Schild kann man es nur mit einem süßen Apfel entwickeln zu Schlapfel. Das macht man, indem man hier diese, diese Event-Trigger, also so kriegt man süßen Apfel. Das war hier hinten irgendwo der Typ, der wollte das haben. Das machen wir kurz und dann zeigen wir dem Meister Maastricht, glaube ich, hieß er, da, dass wir die FFFs besiegt haben. D du hast einen Knapfel für mich? Ja. Du bereichst deinen Knapfel. Wow, ein echtes Knapfel. Tausend Dank. Jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Ich muss den Schritt einfach wagen. Für die, die es nicht mehr checken, ähm, der wollte äh, seiner Freundin, glaube ich, irgendwie einen Knapfel oder so schenken oder zeigen, was auch immer. Irgendwas mit Liebe hat da zu tun. Schluss mit der Zaunerei, ich werde ihr meine Gefühle gestehen. Hi, tut mir leid, dass ich so spät an bin. Warum wolltest du denn plötzlich mit mir reden? Und ja, sorry, dass es gerade ein bisschen dunkel ist. Ich nehme das gerade in der Nacht auf, nachdem die erste Folge vom DLC draußen ist. Also nicht wundern. Ich, äh, hi! Wie, wie läuft's denn mit dem Päckchen? Äh, mit den Paketen? Äh, ach, damit bin ich mehr oder weniger durch, würde ich sagen. Oder packen? Was auch immer. Äh, der Unzug ist schließlich schon morgen. Du weißt ja... Ja... Ach stimmt, die zieht ja um. Ich ja, habe schon ein bisschen was vergessen. Äh, die Quest sollte man auch schon ganz am Anfang des Spiels machen. Tut mir leid, dass ich sie nicht gemacht habe. Aber zumindest so ich sie nach. Falls es noch andere gab, dann äh, könnt ihr es mir gerne sagen, sonst vergesse ich sie. Äh, hey, guck mal hier, die, dieses Pokémon. Oh, ein Knaffel. Sag bloß, du hast das selbst gefangen. nicht wirklich. Ich... Ich hab's geschenkt bekommen. Tut mir leid. Eigentlich hatte ich ganz fest vor, dir einen Selbstgefangenesknappel zu schenken. We weißt du was? Vergiss es, komm, ich nehme es wieder mit. Ja, ich fürchte, ich kann dieses Knapfel nicht annehmen. Ja, klar, schon klar. Egal, wie weit wir wegziehe und egal wie lange es dauert, bis wir uns wiedersehen. Ich werde immer auf einen selbstgefangenen von dir warten. Wa was? O und jetzt muss ich schnell weg bis denn. Hast du das gerade gehört? Bedeutet das, was ich glaube, dass es bedeutet? Glückwunsch. <lacht> mhm. Danke. Was? Aber, aber das heißt ja, dass sie. Echt jetzt? Echt? Und ihr hört jetzt? Ich flipp aus. Juhu! Äh, entschuldige den Ausraster, aber ich hätte im Leben noch nie sowas so erwartet. Äh, okay, ich gebe dir jetzt von Mr. Dein Pummel zurück. Hier. Und hier hast du noch was dafür, dass du mir den entscheidenden Anschluss gegeben hast. Einen süßen Apfel. Dieses sonderbare Apfel löst bei einem bestimmten Pokémon, das sich Knapfel nennt, die Entwicklung aus. Er ja, schmeckt da süß. So, jetzt mache ich mich auf und fange mit mir mit eigenen Händen einen Knapfel. Und irgendwann werde ich es ihr schenken. Ich schaff das. Ab auf die Jagd. Danke und nochmal... Uh, danke nochmal, ein bisschen die Tage. Yo. Das Knapfel habe ich, by the way, auf Route 5 gefangen. Und wie ihr auf meinem Kleid sehen könnt, habe ich das eine... Shirt oder Jacke, die Jacke ähm, ausgezogen. So, und jetzt werden wir unser Knapfel entwickeln und ins Team nehmen. Item. Warte, das müssen wir anders machen. <lacht> aus dem Beutel aus. So müsste es klappen. Wenn ähm, ich jetzt noch wüsste, wo es ist. Hier, oder? Ich habe, by the way, ähm, Sarah Ora besiegt. Habe ich sehr viele IT äh, TMs bekommen. Hier, die drei. Ähm, lol, Pony kann das erlernen. <lacht> Ja, wollte ich nur sagen, dass mein, ähm, dass ich, Serah äh, Seraora besiegt habe. War nicht einfach, muss ich sagen. Und ich habe Rüstungserz. Ein seltenes Gestein, das auf der Rüstungsinsel zu finden ist, gibt es einem Sammler auf der Insel, passiert was Gutes. Ach stimmt, das war ja was. Ähm, die Dinger sind sehr gut. Die Dinger sollen sehr gut sein. Und wenn mehr als eine Million Leute Seraora besiegt haben, jede hunderttausend Male kriegt jeder Spieler ein Rüstungserz. Aber nur bis zu zwei Millionen danach macht die gar nichts mehr. Aber finde ich cool. So, und süßer Apfel wird jetzt Knapfel gegeben. Und weiß nicht, warum das Typ Drache ist. Es ist wirklich Typ Drache. Auch wenn es sich noch nicht entwickelt hat. Also jetzt. Aber jetzt entwickelt es sich. Zu. Knapfel digitiert zu. Schlapfel. Ja, in, äh mit einem äh, sauren Apfel, glaube ich, ist das ein Sch äh, Schwert. Da wird das zu Drapfel, einem Drachenvieh. So ein kleines Drachenfledermausvieh. Ähm, sein Körper wird vom süßen Nektar bedeckt und die Schale auf seinem Rücken ist besonders süß. Früher war diese ein Leckerbissen für Kinder. Oh oh. Niemand beißt an meinen Knapfel. Äh, Schlapfel jetzt. Schutzschild, der brauche ich nicht. Kopfnuss, okay. Ich weiß, dass ist noch ein Low Level ist. Aber wir werden noch äh, werden wir das noch entwickeln. Genauso wie unser Gift-Bro sich bald entwickeln wird. Und Pony auch. Ich glaube, ich packe sogar Pony auf erster Stelle. Aber erstmal will ich kurz heilen, weil mein Gift-Bro down ist. Und das ist echt nicht nice. Falls ihr euch fragt, warum ich äh, Intellon und Pokusan noch drinne habe. Also, Kursi wird noch rauskommen. Ist bald. Aber die beiden habe ich noch drinne. Und das hat einen bestimmten Grund, den ich euch dann, wenn es soweit ist, Zeigen werde. So, auf zur Insel. Wir wollen hin. Was? Echt nicht? Ach, hier. Ach so. Jetzt weiß ich warum, weil ich hier drin bin. Alles klar. Wir werden Maastricht äh, Bericht erstatten. So gesehen geht es jetzt weiter. Let's go. Alles klar. Hier sind wir. Äh, was machen die denn hier? Hallo, ich bin ein Watthändler. Wie kann ich dir helfen? Hm, okay. Wunschmacken sind ganz gut. Ja, brauche ich jetzt nicht. Hallo, wie wäre es mit ein paar frisch gepflegten Bären? Oh, nein danke. Aber die sind gut für, äh... Oh, sehe? meine Eugländen da. da, da, Dick da! Da haben wir eins gefunden. Cool. Hallo, ich habe die feinsten Zutaten im Angebot. Was darf es denn sein? Würstchen, Dosenbrot, Gemüse, Gewür Mix. Oh Gott. Das habe ich nicht gesagt. Äh, feine Knochen. Ah ja, interessant. Äh, machen wir weiter. Ah, Maike, willkommen zurück. Hast du meine gesamte Dojo-Bekleidung etwa auf eigene Faust zurückerobert? Äh, hier bitteschön. Du gibst Saverio sein Dojo-Set zurück. <lacht> ich, ich bin hier sehr verbunden. Gut gemacht, Maike. Du hast die erste Prüfung mit Bravour gemeistert. Ich glaube, du bist seit Delion die erste Schülerin, die alle drei fantastisch flinken Fleckmann im Allgemeingang bezwungen hat. Ihr habt die Flaggmann zwar auch eingeholt, konntet aber leider keines von ihnen besiegen. Hm. Ach, ach, äh, Schlamm drüber. Sagen wir einfach, die Prüfung gilt für jeden als bestanden, der einen Flaggmann eingeholt hat. Das ist allerdings eine Ausnahme, weil Mike hier so eine Glanzleistung hingelegt hat. So habt ihr alle die Möglichkeit aufzuholen. Wow, wie großzügig. Mendo, ich habe trotzdem nicht verstanden. Auf ganzer Linie versagt. Ach ja, wo wir gerade beim Thema sind. India, was ist eigentlich mit den zwei Rackern? Oh, gut, dass du daran gedacht hast, Liebling. Shiki, Bisasam, kommt mal her. Wait, what? Äh, Shiki! Blah, Shiki und Bisasam hier wurden von uns allen großgezogen. Es sieht ganz danach aus, als hätte dein Können ihr Interesse geweckt. Als Belohnung für deine bestandene Prüfung darfst du dir eines von ihnen aussuchen. Wir haben die zwei übrigens auf eine ganz besondere Weise trainiert. Deshalb können sie eine Gigadeiner-Maximierung durchführen, sobald sie die letzte Stufe ihrer Entwicklung erreicht haben. Hier haben wir nun die Wahl zwischen Bisasam und Shiggy. Wen nehmen wir? Ist ja eigentlich eindeutig, wen wir nehmen. Bisasam! Du entscheidest dich also für Bisasam, den Experten im Umgang mit Pflanzenattacken? Yes! Bisasam! Der kommt sogar ins Team, Leute. Oh yeah. Bisasam. Yo. Ähm, ich habe gerade keinen Spitznamen und es ist mir gerade ein bisschen zu spät, um in, uh, nachzudenken. Mal gucken, ob ich den Spitznamen später nochmal ändern werde. Aber gerade hält mir keiner ein. In mein Team kommt er. Und dafür kommt Kosi, wie gesagt, raus. Ähm, ja. Das kleine Bisesam scheint sich sehr darüber zu freuen, dass du es ausgewählt hast. Und vergiss nicht, dass diese beiden Racker in ihrer letzten Entwicklungsstufe eine Giga-Dynamaximierung durchführen können. Also trainiert dein neues Teammitglied fleißig. Das Dynamax-Phänomen, das große Mysterium, das die Pokémon von Gala umgibt. Es beeinflusst nicht nur die Größe der Pokémon, sondern verändert auch die Attacken, die sie einsetzen können. Dann gibt es da noch die Giga-Dynamaximierung, eine besondere Form der Dynamaximierung. Apropos Giga-Deiner-Maximierung, dazu hegen wir hier im Master-Dojo ein kleines Geheimnis. Ich rede von unserer Dünasuppe. Ein Löffel davon kann gigantisches Potenzial Wort Wortwörtlich. Und davon habe ich geredet, Leute, mit Intellion und mit Kotomi. Äh, nicht Kotomi, mit, ähm, Pokusan können wir endlich ohne ein raid po ohne dass die ein raid pokémon sind können sie endlich gier dann in der maximierung haben also zumindest pokusan und ein paar anderen ausnahmen ähm, intellion ist jetzt hier neu oh, so eine schöne dünner super so rand voll mit dünnerpilzen das wäre doch jetzt was feines und somit kommen wir auch schon zur zweiten prüfung einer Pilzsuche. aber ihr sollt nicht irgendwelche pilze suchen sondern drei stolze deiner pilze denn die fungieren als Schlüssel zur Gigadani-Maximierung. wie alle so Wow, what? machen. Dünnerpilze könnt ihr an ihrer roten Färbung und ihre Wirbelmuster erkennen. Sie wachsen vorwiegend an dunklen, feuchten Orten. Alle Klarheiten beseitigt, dann kann die Prüfung ja losgehen. Jawohl, ja! Am Schiki brauchst du dich nicht zu sorgen. Ich werde mich weiterhin gut um es kümmern. Gemeinsam werden wir so stark, dass wir uns vor dir und wir zusammen nicht verstecken müssen. Wenn das Pokémon neue Attacken erlernen soll, kann ich gerne aushelfen. Oh, das wäre wirklich wundervoll. Wenn du deinem po istbereiten Mitschüler hier Rüstungserz gibst, bringt er dir einen Pokémon im Gegenzug neue Attacken bei. Sei nicht schüchtern und lass dir von ihm helfen. Oh, ganze fünf? Krass, danke. <lacht> Süße Shigi. Alles klar. Du hast so schwere Schicksal, dass ich weiterhin nicht von deinem Talent überzeugt bin. Ich werde die Dünner bitte schneller finden als du. Der Sieg ist mir gewiss. Wenn das so ist. Ich bin Attackenass. Unter den strengen Anweisungen des Meisters habe ich mich Tag und Nacht dem Studium der Pokémon-Attacken gegeben. Mit viel Zeit und Geduld ist es mir gelungen, diverse Pokémon-Attacken zu entwickeln. Gegen ein kleines Zeichen des Respekts könnte ich mich dazu bereit erklären, sie auch deinen Pokémon beizubringen. Soll ich einem deiner Pokémon im Tausch gegen 5 Brocken-Rüstungszeit eine Attacke beibringen? Klar. Welche Attacke soll ich einem deiner Pokémon beibringen? Was hast du denn? Feldimpuls, Neidflamm, Rollwände, Hochspannung, Grasrutsche, Dreifachachse, Coaching, Korrosionsgas, Brandsand, Doppelflügel, Flächenmacht, Krabbelkracher. <lacht> Krabbelkracher, sorry. Äh, Meteorstrahl. Poltergeist, Schuppenschuss, Frustventil, Eisenwalze und Nebelexplosion. Joa, was soll ich dazu sagen? Das sind alles so Attacken, die gucken wir uns gleich mal später irgendwann an. Machen wir auf jeden Fall erstmal jetzt weiter mit dem Game. Moment, Katzi? Warte kurz, Michael! Okay, was gibt's denn, Mastrich? Ich, dumm Batz, hab ganz vergessen, dass du dich auf der Rüstungsinsel noch gar nicht auskennst. Da weißt du sicher nicht so recht, wo du mit der Suche beginnen sollst. Komm, ich zeig dir bei einem kleinen Spaziergang mal die Gegend. Äh, klar, gerne. Was ein schöner Tag zum Flanieren. Also normalerweise wachsen hier im Fokusforst Unmengen an Dönerpilzen. Aber vor kurzem ist hier eine riesige Gruppe von gierigen Schlaraffel durchgefegt und hat alles leergefressen. Im Aufwärmtunnel könnten aber noch Dönerpilze stehen. Du findest ihn außerhalb des Forstens. Forstes auf der Fleißebene. Man verläuft sich leicht in diesem Wirrwarr aus Bäumen. Also pass gut auf dich auf. Dann mal viel Spaß bei deiner Pilzsuche. mit Mitte. Jo, bei Gomme. So. <lacht> ähm, bevor ich das mache, möchte ich ganz kurz noch mal zurück zu diesem einen Baum, den ich letzte Folge nicht schütteln wollte. Der müsste sich hier befinden, ja, als Ich möchte ihn kurz schütteln. Zack, noch mehr. Ich suche nämlich nach, was es äh, Kommt irgendwie nicht. Das, was ich will. Alter, Wie viel? Was? Wie viel Glück habe ich? Leute, zehn Mal, das ich auch noch nie. Als ob man hier Knappel fangen kann. Nein! Ist Level 60, oder? Epic fail. Dann leveln wir es halt da selber. Okay. Ähm. Seltsam. Irgendwie gäbe es eigentlich in der Nähe von diesen Bäumen Galanüsse. Aber irgendwie gibt es hier gerade keine. Ich weiß nicht, woran das liegt und irgendwie spawnen auch gar keine Pokémon, hab das Gefühl. Und da ist zum Beispiel für Lino gespawnt. Guck mal, das ist shiny, Leute. Nein, das ist nicht. Das sieht nur so aus, weil es gerade Nacht ist. In der nächsten Folge wird es nicht Nacht. Das kann ich auch schon mal sprechen. Ich wollte nur jetzt so spontan ein bisschen aufnehmen, weil sich gerade das alles so gut angepasst äh, angeboten hat. Und... Moment mal, was sehen wir denn da für einen schönen Turm? Da wollen wir doch gerne mal hin, Leute, oder? Das kommt auf jeden Fall noch. Aber jetzt erstmal rein in den Wald. Fokus Forst. Da ist die weiter von dem Tanping cool. Cool. Ähm, was gibt's es hier noch so? Da ist ein Typ. Du wird nicht kämpfen, ne? Wird alle die kämpfen, hoffe ich mal. Hallo, man nennt mich Mrs. Buddel. Vielleicht hast du schon meinen Partner Mr. Buddel getroffen. Meine Lieblingsschaufel ist sozusagen mein treuer Buddelkumpel. Ohne Sie gehe ich kann nicht mehr aus dem Haus, denn Buddel ist meine große Leidenschaft. Sich durch den Boden zu buddeln, ohne zu wissen, was einen erwartet, der reinste Nervenkitzel. Um unseren Begegnungen auch begührend zu würdigen, habe ich nicht übel Lust, dir einen Brocken Rüstungserz zu schenken. Aber warte kurz, bevor du mit diesem Schatz sofort wegrennst. Natürlich kannst du das Erz einfach nehmen und verschwinden. Oder du investierst es und lässt mich dafür nach weiterem Erz buddeln. Falls beim Boden allerdings meine Lieblingsschaufel kaputt geht, muss ich die gesamte Ausbeute für mich behalten. Schließlich brauche ich dann eine neue Schaufel. Zuerst müsste ich deinen Spielstand speichern, aber wenn du auf der Suche nach Nervenkitzel bist, stehe ich dir zu diensten. Was meinst du? Mach halt. Warum nicht? Boden bringen birgt immer ein gewisses Risiko, aber oft sieht man im Leben nur dann das Licht am Ende des so Tunnels, wenn man etwas riskiert. Dann ran an die Schaufel! Okay, ich habe einen Brocken Rüstungserz ausgebuddelt. Wenn ich jetzt aufhöre, könnte ich dir zwei Brocken geben. Äh, dann hör auf. Ha, ah, du lässt es lieber bleiben, hm? Ist vielleicht eine kluge Entscheidung. Na ja, Dann, hier ist das wahrscheinlich Rüstungserz. Bam, bam, bam, bam, bam. Alles klar, hier kann man das ver... Hier kann man ein bisschen pokern, um mehrere Rüstungserz zu bekommen. Wir sind uns dann bei der nächsten Buddelei, du Luxpelz. Alles klar. Warte, ist sie weg? Lol, sie ist einfach weg. Okay. Hier ist noch ein Baum. Ich habe mal ein bisschen Hoffnung. Dass hier vielleicht ein Zweig kommt. Komm ich brauche einen geiler Zweig. Bitte. Ich habe irgendwie echt Glück gerade, ne? Lol. Jetzt kommt ein Pokémon. Ja. Das regt mich gerade wirklich auf. Also wirklich richtig auf. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das aufregt, dass jetzt auf einmal ganz viele Knappwitz kommen. Das sagt echt richtig. Das ist halt wirklich scheiße. Okay, der funktioniert anscheinend schon oder so. Ich verstehe es nicht ganz. Hallo. Wirst du wirst nie und nimmer glauben, was für einem grandiosen Pummel ich begegnet bin. Für 100 Watt ich meine abgefahrene Entdeckung. Aber nur ausmaßweise. Okay. Hier, dann schau dir mal das wahnsinnig tolle Pummel an, das ich entdeckt habe. Toxipad. Wow. Sagenhaft, oder? Äh, super, danke, dass du mich gescammt hast. Wie? Hallo, du. Hier scheint es keine Dünnerpilze zu geben. Ich muss meine Orientierung hier noch weiter schärfen. Jo, mach das. Oh, Tangela? Wär schon was. Ein Riesenpilz, aber das ist natürlich nicht der Pilz, der gemeint ist. Leider. Oh, hier glitzert was. Ein Mini-Pilz. Leider auch nicht der Pilz, der gemeint ist. Äh, mir ist ein Item. Hypertrank. Wow. Komm, bitte. Vielleicht habe ich das mit den Bäumen verwechselt, aber eigentlich dachte ich, dass man an diesen Bäumen diese Essen bekommt. Aber anscheinend kriegt man die nur bei richtigen Bäume, und nicht diese bilde Bärenbäume. Und das ist halt wirklich gerade sehr belastend, dass man ja einfach Knapfel finden kann. Ja, aber ist dann jetzt halt so. Und ich wechsle kurz mal Pokémon aus, du Knapfel Oder? Knapfel? Na, komm, lass eigentlich. Auf. Äh, Schlapfel ist es ja jetzt. Das Ding ist, ich habe es halt schon entwickelt, deshalb kann ich mich nicht mehr ändern. Und das Item kriegt man nur einmal im Spiel, glaube ich. Deshalb ist das Ding ja auch so... so sagenhaft. Oder was auch immer. Ähm... Hier gäbe es noch... eine TM. Ähm... M, -M, m oh lol. Da ist die letzte Wirkung von Toxiped. Schlammwoge. Das wäre tatsächlich... Greift alle Punkte im Umkreis mit einer Schlammwelle an. Diese werden eventuell auch vergiftet. Das wäre was... Für ähm, unser Fleckmon, unser Gift Bro. Was sich bald entwickeln wird. Dafür sorge ich ja gerade. Deshalb suche ich ja nach diesen Essen. Wenn man nämlich genug davon hat, kann man es entwickeln. Sage ich es mal so. Diesen Affen werde ich auf jeden Fall noch fangen, weil den habe ich gar nicht. Einen Superball, alles klar. Hm, ich wir mal. <lacht> ja, guck mich einfach nur an. Okay, der Wald ist ein bisschen verwirrend. Das stimmt schon. Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehe oder lang muss. Hm. Auf jeden Fall ist hier noch ein Wunschbrunnen. Was <lacht> soll also mal? Hi! Ah, Was fliegst? Geht's ja gar nicht zum Aufwärmtunnel. Was echt nicht? Was? Ich dachte, ihr geht zum Aufwärmtunnel. Geht es hier nicht lang? Der wirst nie mehr glauben. Oh, nö. Ich werde nie mehr glauben. Ich glaube nicht. Oh, ein Krebottag. Das ist natürlich auch ein sehr tolles Pokémon. Ähm, aber nicht dass wir versuchen. Was? Pikachu? Pff, okay, ja, gut, es ist ein Wald. <lacht> aber habe ich jetzt nicht erwartet. Da, da haben wir einen Zweig. Das heißt, wir haben schon zwei Zweige. Hier? Nein, leider nicht. Schade. Aber eine Aprikoko. Da ist ein Item. Wechselhülle ah, Alles klar. Ähm, das ist ein normaler Baum. Was ist so für ein Bummer? Ach, die Bunkel. Ach, komm. Is uh, not important right now. So, wie ist ein Item? Na komm. Wundersaat. Wundersaat ist echt gut für diese Samen. Level ist eigentlich diese Samen? Level 5. Das wird sich ja nach einem Kampf direkt mal entwickeln. Und oh, das Emolga. Emolga ist natürlich auch ziemlich cool. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ich wollte eigentlich zur fleiß -Ebene. Das war aber der falsche Ausgang? Okay. Riesenpilz. Schade. Wo bin ich denn jetzt hier? Strand der Prüfung. Oh Gott, hier soll ich noch gar nicht hin. Äh, Abgang. Ich muss woanders lang. Vielleicht hier lang? Oh, da war ein Diktor. Da! Ah. Alles klar. Gott, im Wald dick, das zu versuchen, das stelle ich mir echt kacke vor, du. Ähm. Hm. Wo wollen wir lang? Ich weiß halt nicht... Wo denn jetzt der richtige Weg ist? Anscheinend bin ich falsch? Hier war ich ja schon. Ich kam über die Brücke. Hier vielleicht lang? Nee, warte. Da meint ja der Typ, dass das hier die falsche Richtung sei. Vielleicht wollen wir hier lang? Ich hab echt die Orientierung verloren, muss ich zugeben. Ich weiß absolut nicht mehr, wo ich bin. Das ist jetzt ein bisschen belasto. Der war das, ne? Ja, hier geht's gleich zum Aufwärmtunnel. Ach, Kacke, Mann. Was ist denn das? Da gibt das Item, da gibt das Item, da gibt das Item. Blattstein! Hey! Ey, das ist echt gut. Da, Das freut mich. Das Item. Das kann ich gut benutzen. Ähm. Wo will ich lang? Haben wir dir schon geredet? Hm. Hier ist ein Item. Klettdorn. Okay. Digga, wo muss ich lang? Bro. Warte. Warte. Ist es hier richtig? Balsamsumpf. Nach. Pff, von dir komme ich doch. Oh Gott, ich habe mich verlaufen. Nein. Leute, ich habe mich einfach verlaufen. Och Nee. wie war ich doch gerade. <lacht> oh Gott, die Aufnahme. Das Einzige, was ich mache, ist mich verlaufen. Was, ein tolles Video, Mike. Da werden bestimmt ganz viele Leute draufklicken. Wenn du einfach nur ein bisschen umherradelst. Boah, das ist ja schon ziemlich sick, du. <lacht> äh, ich würde sagen, wir fahren einfach mal hier in diese Richtung. Äh, da geht's nicht lang. Mit der habe ich geredet, ne? Alter. Jetzt mal nur ohne Witz. Wo geht's lang? Ich bin schon überall gewesen. Hier vielleicht? Doch, das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus hier. Fleißebene? Nein. Oh, oh. Hier sollen wir noch gar nicht lang, oder? Ach, warte. Wir sind ja am Anfang. Oh, ne, warte. Sind wir am Anfang? Nee, sind wir nicht. Millentank Taurus, okay. Sichler fliegt, das habe ich auch noch nie gesehen, so wie hier jetzt gerade. Doch, wir sind hier richtig, wir sollen hier hin, auch wenn hier der Turm ist, der eigentlich erst am Ende des DLCs äh, was zu bedeuten hat. Was? Oh lol. Oh, das ist ein Item. Dankeschön. Flasche Kumumilch, lecker. Lecker schmeckt ja Okangama. Oh, hier yeah, verirrt sich nur ganz selten mein Trainer. Ich heiße übrigens Mr. Buddle. Ah... Nee, nee, ich habe keine Lust. Hallo, Aufwärmtunnel. Das ist ein Tragosso. Oh, da ist ein Diktar. Sehr einfach zu sehen. Da? Zwei das gibt es hier noch. Okay, ja, die sollte eigentlich easy zu finden sein. Kampfknochen, die sind gut für Tragossus. Was ist das denn für ein Pilz? Ist das etwa der sagenhafte Dünnerpilz! Wilde Dünnerpilze möchtest du einsammeln, ja? Nicht so schnell! Hm? Oh Gott. Da wachsen tatsächlich mehrere Dünerpilze dicht an dicht, wie von mir vorhergesagt. Meine Psychokräfte haben mich der Existenz dieser Dünerpilze zuerst gewahr werden lassen. Wie heißt es so schön, wer es zuerst spürt, er spürt, mal zuerst. Du solltest sie also mir überlassen. Niemals! Mit Vernunft kommt man bei dir wohl nicht weit. Du bist mir für wahr ein Dorn im Auge. Du tauchst aus, heiterem Himmel auf, jung und selbstbewusst, als ob dir die Welt zu Füßen liegen würde. Du willst mir Steine in den Weg legen? Ha! Dann lass mich dir demonstrieren, wozu Psycho-Attacken alles fähig sind. Uh -oh. Also haben wir noch einen Kampf gegen am Ende des Parts. Sein Fleckmon. <lacht> Eigentlich wollte ich hier den, Ka den, den Volk beenden. Und dann, dann wollen wir doch mal sehen, wer hier die Oberhand hat. Ja, du mit deinem coolen Hut. Aber leise, du, sag mal leise. Kehrtwende und das Ding ist weg. Boots. Was? Ist das Leben noch? Du unverschämtes Früchtchen. Wag es dir, ja ich diese Attacke neu einzusetzen. Kann ich nicht. Ich bin weg. Ciao. <lacht> mm. Ach, du bist zu schwach. Dich kann ich nicht einsetzen. Ihr seid alle eigentlich noch zu schwach. Ich kann euch alle nicht einsetzen. Kämpft bereits. Ja, ich kenn dich. Komm, packen wir Kremi rein. <lacht> ha. Konvusion, okay. Aua, das macht irgendwie gar keinen Damage. Zauberschein, schallender Ding ist kein. Haha. <lacht> Bam. <lacht> Jetzt müsste mein ganzes Team eigentlich Erfahrungsbogen bekommen, ne? Yes. Okay, Staffel Level 17. Bis 15. Wachstum erlernt. E wird erlernt. Auf jeden Fall. Immer. So, zack. Und rasier. Ja, muss. Ja, Rangin ist ein schlechtes Rasierblatt. Deshalb, zack. Da -da -da -da -da. Giftpuder, können wir gerne auch noch mal machen. Wachstum, machen wir dafür weg. Zack. Da, da, da, da. Schlafpuder. Ganz ehrlich? Klar, warum nicht? Madame, willst du noch was erlernen? Willst du mein Geld oder so? Kadabra. Kadabra ist Psycho. Ja, Krimi kann eigentlich drin bleiben als Fee, glaube ich, oder? Bitte sag was nicht, ich bin falsch, aber es müsste eigentlich drin bleiben können. Gegen Kadabra. aber jetzt werdet ihr nach meiner Pfeife tanzen. Hier kommt meine eleganteste Psycho-Attacke: Psychstrahl. Äh, ja, gut, ne? <lacht> ja. Hat das überlebt überziehen bisschen, aber ist ja nicht so schlimm. Und da ist es, besiegt. Hast du noch einen Pokémon? Ja, hat er noch, glaube ich. So, Staffel Nummer 19. Die Sammler wird 20 wird sich erst entwickeln, Samenbomben lernen. Ähm ja. Ja, können wir machen. Dann war sie lieber dafür weg. Badam. Und ein Fleck Neue, das müsste, ich bin nicht schockt, ich werde nicht verlieren. Ähm. Unlicht, I think. Das müsste, ach keine Ahnung was, ist das ist jetzt auch geil, Flug nicht würde ich mal schätzen, aber ich habe keine Ahnung, ist ja auch eigentlich komplett egal. Du bist jetzt down. Yes. Und diese Samen wird sich schon weiterwickeln. Ja, Staffel Level 20, Pony, Level 38, sind wir gleich, Gott, oh, das ist so schlimm, Attacken, Schutzschild ist so kacke, Weg <lacht> damit, Tadam. und Level ab, und b Level 22, Bodycheck, Brrrr. nee, nö, will ich jetzt nicht. Du hast meinen meinem Stolz wahrlich einen heftigen Psychostoß versetzt. Tja. Oh ja, Leute. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Für dieses Bisa knosp Schön in HD. Na gut, das was dieses Spiel halt macht. Nicht dieses krasse HD von Borum Nyburum -Ny Snap oder sowas. Welch ein Kraus! Wieso will mir einfach kein Sieg gelingen? Woran hapert es denn bei mir? Vielleicht Skill? Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Pilzen. Ich halte derweil auch schon nach Exemplaren mit etwas mehr Eleganz. Saverio, setz Teleport ein! Und Leute, ich hoffe, ihr setzt Like ein und abonnieren ein. Das nimmt nämlich die Geiz Attacke. Dann könnt ihr Mosch fragen. Beste, äh, Moment mal. Beep, beep, beep, Hallo, Michael. Na, wie kommst du mit <lacht> deinen fragen? Ein Kinderspiel. Was? Du hast schon drei Dienerpilz aufgespielt? Sag bloß. Die anderen Schüler habe ich bereits kontaktiert. Wie sieht's aus? Äh, bis... Wie sieht's aussieht, bist du wieder zuerst fertig? Ich muss schon sagen, viel besser könnte dein Einstieg ins Training eigentlich nicht laufen. Ich setze dann schon mal das Suppenwasser auf. Hab einen sicheren Rückweg. Bis gleich. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich sehe euch das nächste Mal wieder. Haut rein.